Der Hüter des Beginns Gehe in irgendeine Stadt, in irgendeinem Land, zu einer psychiatrischen Anstalt oder einem Rehabilitationszentrum, zu welchem du Zugang hast. Wenn du die Rezeption erreichst, frage nach, ob du jemanden besuchen kannst, der sich selbst der Hüter des Beginns nennt. Ein kleines Lächeln wird auf dem Mund der Person zu erkennen sein. Fast so, als würde sie sagen, du nah. Du wirst daraufhin einen Gang hinuntergebracht, der so scheint, als ob er zu einem Ort führt, zu welchem er nicht sollte. Physisch sollte dieser Ort nirgendwo in dieser Institution existieren, aber dennoch tut er es. Die Halle wird endlos still sein, selbst wenn du versuchst, ein Geräusch zu machen. Schreie sterben, bevor sie deinen Mund entkommen können und Schritte werden dumpf, bevor du sie tätigst. Dein Führer wird nur zu der Tür zeigen. Wenn du eintrittst, wirst du dich in einem gemütlichen Raum voll mit angenehmen, aber unidentifizierbaren Parfüms wiederfinden. In der Mitte des Raums wirst du eine wunderschöne Frau sehen, welche ihre Arme so hält, als ob sie etwas wiegen würde. Genaues Betrachten aber wird zeigen, dass sie in Wirklichkeit nichts hält. Dieser Raum wird genauso still sein wie der Gang, welchen du gerade verlassen hast. Zumindest bist du diese einzige Frage stellst. Warum wurden sie voneinander getrennt? Die Frau erzählt dir dann in ausführlichen, ersetzlichen Details jedes schreckliche Ereignis, jede Züchtigung, jeden Krieg und jede Vergewaltigung. Keine Zehrung der Geschichte des Universums wird deinen Ohren entkommen. Sobald sie aufhört, wird alles still. Es liegt an dir, was du mit dieser Information anfangen wirst. Diese Frau ist Objekt 2 von 538. Du musst entscheiden, ob sie zusammengebracht werden sollen oder nicht.